Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal in der Show. Wundert euch nicht wegen meiner Stimme und meiner Nase. Ich bin ein bisschen erkältet. Egal. Nur weil ich erkältet bin, heißt es das nicht, dass ich keine YouTube-Videos machen kann. Und äh, mir ist aufgefallen, wir hatten schon übelst lange kein Video. 24-Stunden-Challenge. Und deswegen dachte ich mir, das muss ich ändern. <lacht> Künstliche Nägel. Ich habe Nägel gekauft. Mama wusste das nicht, oder? Nee, keinen Plan gehabt. Also, und damit wirst du 24 Stunden verbringen den ganzen Tag, ja. Und meinst du, du schaffst es alleine, die aufzukleben? Oder brauchst du dafür Hilfe? Hilfe auf jeden Fall, besonders bei der linken Hand. Okay. Ich, ich hatte einmal künstliche Nägel drauf, da war ich bei meiner besten Freundin. Da habe ich die ganze Zeit Nägel es ist echt so, einmal am Treppenhaus, dann ja. irgendwo draußen hast du die gefunden. So, und das ist jetzt was zum Aufkleben oder gibt es da so Sticker, also so nee. Klebesticker? Nee. Oh. Ich habe extra diese gekauft, weil die mit Sticker, wenn, da, wenn du einmal irgendwo gegen verlierst du. Tja, 24 Stunden können langsam mit dem Fingernägel, wenn das nicht praktisch ist. Aber wir schaffen das. Oder du schaffst das. Du musst es ja schaffen, nicht ich. <lacht> ja. Also los geht's. Also ich habe jetzt die ganzen Größen und so rausgenommen, alle anprobiert und die passen mir alle. Und jetzt feile ich alle nochmal, die ich nicht gefeilt habe und dann wird Mama mir die aufkleben. Eine Ewigkeit später. Es, ich habe wirklich gedacht, die sind wirklich viel kürzer, man. aber so lang? Können direkt wie der Mount Everest sein. Das sind sie aber Gott sei Dank nicht. Mhm. Oder kennt ihr die einigen, die haben ja manchmal so lange Nägel? Wie man sich die Unterhose wächst. Gut, aber jetzt starten wir mit einer Challenge. Ja, also ich will mich jetzt erstmal umziehen. So, ich habe mich jetzt umgezogen. Aua! Ah, so verweh. Es fühlt sich so an, als ob man jeden diesen Nagel verliert. Wenn, wenn jemand von euch schon irgendwann einen Nagel oder so aufklebt, zieht euch lieber erstmal um und dann klebt euch das auf. Ah, der... Ah, ah, ah, ah nein. nein, nein, nein, nein, nein, Okay. Socken angezogen. Was fehlt noch? Kette und Ringe. Und meine Ringe. Das gibt hier auch die Farbe. Weil ich die immer, zum, also weil ich immer mit der Hände wasche. Oh. Entweder mein Finger wird fetter oder der, der, der Ring wird mir kleiner. Ich nicht, das wird dir nicht. Du hast einfach, glaube ich, geschwollene Finger. So also meinst du, du wirst deine Nägel hier nicht verlieren? Das wird jetzt eine Herausforderung sein, oder? Ja. Oh. Hm, ach so entstehen ihr Flecken am Spiegel. Ich verstehe. Hä? Ja, aber auch schon, das kann ich auch extra gemacht haben. Oh. Kennt ihr dieses Geräusch, wenn die Fingernägel an der Tafel so knirschen? Knirschen? Das ist immer so. Hattest du bis jetzt Vorteile mit den Fingernägeln, mit den langen Fingernägeln? Nein. Was dich bis jetzt gut weitergebracht hat? Am Anziehen habe ich mich hier richtig hier irgendwo richtig gekratzt. Das sind keine Fingernägel, sondern richtige Krallen. so drin. Ist jetzt ein Nagel bei dir abgefallen? Tatsache! <lacht> Zeig mal! Aber wo ist der jetzt? Oh nein! Jetzt? Also wir haben den Nagel gefunden von dem Vilina. Der hat sich verabschiedet. Ich glaube, da war viel zu wenig Kleber dran. Mmh, da war überall war es gleich. Oh, aber hier ist viel weniger als da oben. Operation. <lacht> Operation B. Ich glaub, ein paar Sekunden später. Auf jeden Fall, ich habe dran angeklebt und hier ist ein bisschen Kleber, aber egal. Okay, ich zieh jetzt meine Uhr an und dann mache ich Frühstück. So, ich habe heute 170 Schritte gemacht. Schon? Ich hatte die nicht einmal an. Oh, doch, gestern hatte ich die ja noch an. Heute, äh, so Nacht. heute Nacht. Und? Klappt eigentlich ganz gut, ne? Ich habe das Gefühl, du bist so ein Profi mit solchen Nägeln. Mhm. Es sieht leicht aus. Aber? Es sieht so leicht, wie es aussieht. Oh. Und jetzt gehe ich frühstücken. mal. Was esse ich jetzt? Mal gucken, was habe ich hier. Ich mache mir einmal mein Anbrot. Ah. So lange esse ich mein Zwieback und das hört sich so an, als ob da Zwiebeln drin sind. Ich habe jetzt fertig gegessen und jetzt räume ich die Spülmaschine aus. Und, klappt das mit den Nägeln? Zeig mal. Perfekt. Bra. <lacht> Sieht gut aus, wie du das machst. Und wie ist es, so um mit Nägeln etwas zu waschen? Nicht so der oh, nein, nein, nein. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben hier auch sowas. Besser hier, so eine richtige Hausfrau. Mit langen Nägeln. Ja, das muss man können, wenn man lange Nägel hat. Haushalt ist wichtig, gehört dazu. Äh. Was ist mit dem Rest? Komm. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, dass es einfach ist. <lacht> Was soll ich abgeben? Nein, ich frage den Lappen. Nun, du musst mit dem Krümel reden, nicht mit dem Lappen. Ja, er klebt ja am. Wir sind hier gerade im Treppenhaus und ich krieg meine Jacke nicht zu. Kannst du mir helfen? Nee, das ist ja auch eine Herausforderung, also versuch es mal. Nee. <lacht> Doch nicht so ein Vorteil, ne? Mal gucken, ob ich das mit einer Hand kriege. Oh, und jetzt geht es nach hinten. Willst du nicht hier die Schuhe wechseln, also die innere anziehen? Nee. Okay. Dieser ganze Weg. Ich bin schon sehr lang. aber Komm, sehr lang. Ja. Mal sehen, wie lange ich will. Huch, wer ist denn das? Oh, Lucia. Hallo, Mietzekatze. Katze. Oh. Anstatt nicht mal festzuhalten, hinterlässt sie nur an die Spuren. Okay. Müssen wir die vergrößern? Die Inliner? Nee, ich glaube noch nicht. Oder keine Ahnung. Nee. Ja, hier draußen musst du aufpassen, wenn du deine Nägel verlierst? Ne? so schnell finden wir die nicht. Boah. Ja. Festes Gefühl? Ja. <lacht> oh ne, und wie mache ich es beim zweiten weiter? Ja, deswegen sagte ich ja, hätte man auch schön noch zu Hause machen können. Aber nein, hier setzt du dich nicht, denn das ist viel zu kalt. <lacht> Dein Ernst? Welcher ist das? Warte mal. Der <lacht> Mittelfinger? Die ist abgefallen, dann klebe ich nachher wieder zu Hause ran. Okay, das ist jetzt hier nochmal ein. Kimmer. Gib mal her. Sonst verlierst du den noch. Ich bin hier rein. Okay. <lacht> oh Mann, ey. Und das alles dank den Socken. Ich wollte auch schon immer mal Rollschuhe fahren, aber Mama sagt immer, das ist viel schwerer. Also kann ich mir denken. Ich meine, du hast es ja noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist es ja für dich einfacher. Deswegen habe ich mir auch mal schon immer mal Rollschuhe gewünscht. Okay. Bald ist wieder Weihnachten. Präsident. Boah, wow, du hast mich erschrocken, Lina. <lacht> ich glaube, der Schmied ist auch gerade im Plan. kommt zu uns. Der kommt zu uns. Oh. Oh. <lacht> Und ich glaube, es so. Doch, ich glaube, es gefällt ihm umgekehrt. Na, mal gucken, zeig mal bitte, ob du das jetzt verlernt hast oder noch nicht. <lacht> Dann komm zu mir. Das habe ich alles gestern gesammelt. Wow, war dir langweilig? Ja, nein. Wo kommen die zwei immer her? Keine Ahnung, so plötzlich sind die da, ne? Kss, kss, kss. Lucia? Oh, da kommt auch Barzig Guck mal. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Oh nein. Wir sind jetzt zu Hause und ich packe ein Geschenk für Papa ein. Also, was wir alles dafür brauchen, Geschenkpapier, das Geschenk, Geschenkrolle, Schere und also, Wenn ihr noch ein Geschenk eingepackt habt, bleibt dran. Genau, und das machen wir jetzt alles mit den Engel, ne? Auch übrigens, und Evelina hatte jetzt den zweiten aufgeklebt, ja. den zweiten Nagel. Ja. Das ist der erste, der abgefallen ist, der Zeigefinger und danach der Antifinger. Genau, der Mittelfinger hat die Velina draußen verloren. Ja, aber der, er war in der Socken drin. Also nicht innen, aber der Hang. So. So, mal gucken, ob ich überhaupt Geschenk einpacken kann. Kannst du das? Ja klar. Ah! Oh! Achso, das habe ich mal für dein Geschenk benutzt. Oh wow. Ja, weil das war viel zu klein. Ach so. also Das kann weiter in die Mitte kommen. So. Also, ich mache es immer so. Ich reiße mir erstmal Tesafilm ab. Dann klebe ich mir das immer. Den so zum und dann das mache ich dann mal ja. <lacht> Komm, du packst das ein, das geht schon. Geht schon? Ja. Ich hätte das minimal anders gemacht. Ja, du schneidest das ja auch immer ab. <lacht> wow, Melina. <lacht> Mama, also ich könnte jetzt noch locker erkennen, dass es das eine Erde ist. Okay. Andere Seite. Ja, tut mir leid, bin ich so der Birner. Ja, vor allem mit den Fingernägel, das ist auch nicht richtig der Birner, oder? Ja. Du machst es ja gefühlt immer. Weil gefühlt jede Woche hat jemand Geburtstag. Ja, ich glaube, da musst du das mal lernen, jede Woche Geschenke einzupacken, damit die bei dir so aussehen wie bei mir. Papa wird es lieben. Es sieht nicht so schön aus. Ich hoffe, es ist aber mit Liebe eingepackt, oder? Ja. Also ich glaube, ihr solltet doch lieber ein anderes Geschenkvideo angucken. Vielleicht sollten wir mal ein extra Video machen, wie du Geschenke einpackst, oder? klar, sehr gut. Sieht mehr aus wie Weihnachten. Ja, genau. Du musst es mal genau. Nee, warte mal, wir müssen das Geschenk einmal umdrehen, da helfe ich dir mal ganz kurz. Und zwar so fängt man an. Überkreuzen heißt, gar nicht. lass diese Seite los. So. Du nimmst diese. Nein, genau. Guck mal, ganz einfach. Und jetzt. Ich dachte, ein Kreuz macht. Ja, überkreuzen. Da guck da ist auch ein Kreuz entstanden. Aber ich meinte, ich dachte, ein Knoten. Knoten machst du hier oben. Und zwei hier musst du einen Knoten machen, also auf der Seite. Und jetzt auf der Seite. Ja, zieh. Perfekt. Guck mal, wie schön das gemacht ist. Wow. Bist du vorhin Schwitzen gekommen, oder was? ich glaube, wenn ich ein Fieber-Termin-Termin nimm, sofort du sofort alle 38 Ja, dann kannst du es einmal auf den Tisch abstellen und dann wird Papa das morgen früh aufmachen können. Nimm deine Zahnbürste da weg. Du bist weißt du was? Ewig. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn es natürlich geht, weil manchmal geht es nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.